brauchen da so ein paar Teile und dann können wir zum Grab Eintreten Not bad mm -hmm. Das tun wir mal rein Ich weiß nicht, warum ihr Leute mich andauernd behelligt. Griez scheint diesen Ort bestens in der Kontrolle zu haben. Mhm. Nicht, dass ich das nicht auch gekonnt hätte. Ich habe meinen Kampfgeist viele Male unter Beweis gestellt. Das sie sagen, dass der Geschmack der Rache süß sei, aber ich mag ihn. Ich habe den Händlern gesagt, was ihr für uns getan habt und sie haben eingewilligt, ihre Dankbarkeit zu zeigen, indem sie ihre Waren und Dienste billiger anbieten. Oh, und Erin hat euch etwas Wichtiges zu sagen. Ihr findet ihn vor dem Palast. Okay, nice. Sieht... Ah, der auch Plätze gewittelt in there, drinnen, ja. Yeah. Mit 8 Verteidigung. Meine hat nur 2 Verteidigung. Mhm. Hey, die sind gut. Verteidigung 3, Verteidigung 5, Verteidigung 8. Da kostet 2.000, das ist für real, Geil, gar nicht so viel. Den kaufen wir mhm. gleich. 1.000, Yes. Das ist eigentlich gut. Wow, eigentlich aber eher positiv. gleichen Shop, Lul. Genau 10.000 Gut drinnen im, im Lager, wie auch immer. Hallo. Mhm. Sie sagen, dass. Sie sagen, dass der Mann. Geschmack der Rache bitter süß sei. Aber ich mag ihn. Ich habe den Händlern gesagt, was ihr für uns getan habt, und sie haben oh, eigentlich ihre die Dankbarkeit zu zeigen. Vor dem Ballast ist er, sagt sie. Oder oh, Ah, ist es ist hier unten. Yes. Mm. Dürfen wir auch nicht rein. Ihr dürft nicht passieren. Ähm, einfach ausgesperrt. Der ist da, was da Ich habe von euren vielen Fertigkeiten und eurer Tapferkeit gehört. Ich denke, ich kann euch etwas anvertrauen, worüber ich nur ungern spreche. Drognan und ich sind zu dem Schluss gekommen, dass der dunkle Wanderer, der hier durchgekommen ist, Diablo selbst gewesen sein muss. Drognan glaubt, dass Diablo in der Wüste nach dem geheimen Grab sucht, wo Talrascha, der große Magier der Horadrim, Baal gefangen hält. Ihr müsst Diablo finden und dem schrecklichen Übel, das über unsere Stadt gekommen ist, ein Ende bereiten. Brognan ist weise und kann euch sicher einen guten Rat geben, wie ihr Talrashas Grab finden könnt. Es könnte euch einige Zeit kosten, das Grab zu finden. Möget ihr bereit sein, wenn es soweit ist. Und würde Diablo zu dem Grab und dem Bar wiederbeleben oder so, weil es sind ja versiegelt oder so. Das um ist, da, da hat sich der große Magier mit dem dämonen dinger eingeschlossen. Ja, moin. Aber das ist halt for real die letzte Quest vom Akt 2: ist das die sieben Gräber? Leute, ist das mit Akt 2 auch schon durch? Nee, wir haben eigentlich jetzt nur den ersten Kapitel von Sexy da geschafft. Aber wir haben jetzt das letzte schon gekriegt. Aber er hat ja gesagt, wenn ihr bereit dafür seid. Wir werden einmal auf jeden Fall <lacht <lacht>, ähm, das andere machen. Das da, den Stab. Wir sollen in der Hallen der Dö Toten beim verdorrten Hügel. Das klingt irgendwie so, als ob wir da mal rauslaufen müssen. Anscheinend. Alter, wie witzig das Schwert ausschaut, wenn man einfach G druckt. <lacht> so, ich halte jetzt eh gleich. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder die Monster. Ja, natürlich. <lacht> So, ja moin, Schleuderer, komm über mehr Monster wieder, Dann im Akt 2, das ist wirklich ein anderes Niveau auf einmal, ich schlafe in die Luft, ist er wirklich gut oder ne? Ja. Ich kann heal. Steingrab gibt's da. Wo da. Wollen wir da schon rein? Angeblich nicht, nicht. Dann suchen wir mal weiter. Sind noch nicht einmal auf der richtigen Map. Level Wie Ich weiß, was das Kind wäre. Vitalität. Die Frage ist, ob ich jetzt da.. Äh Widerstand gegen Blitze-Skill Widerstand gegen Blitze 52% Aber dann ist halt die Aura drin und die andere Aura ist halt nicht mehr drinnen Oder wie lange hält er die? Hat er die nur eine Sekunde? Also nur so lange es drinnen hat Jetzt Ich trage immer alle Tasten hoch, aber das bin ich nie T. Okay. Erste Stufe, Radius, da steht da steht nicht, wie lange das haltet, aber ich glaube, das haltet nur, wenn es drinnen hast. Weil gegen den Monster wäre es gerade ziemlich broken, komm ich vor. Oder? Die haben jetzt alle Blitze wieder, ja? Ich skill das jetzt. Da. Ich druck schon wieder alle Tasten durch, die ist es. Blitze. Das machen wir das auch für drei. Das war ein Heal drin, das ist geil. So schau Das verbraucht aber kein Mana, soweit ich weiß. Okay. Na tut's nicht, glaube ich. Hey du hast den Buffen, nicht? Lore sind eher. Doch hast du. Widerstand. Das hier ist der Heal besser. Man muss ja nicht heilen, wenn, wenn man nicht so viel Leben verliert. Und das ist 52 Prozent. Im Gefühl verliere ich so viel Leben nur, wegen dem blitzen Ich willf. Oh mein Gott. Also die Pfeile, was du durch den Bildschirm fliegen, die machen einfach Damage. ist es jetzt wieder schwieriger die Skills durchzuwechseln. Mm -hmm. Schauen wir wir jetzt weniger B es macht noch immer Damage, aber ich kann es viel viel viel genauer anschauen. Früher vorher ist der einmal hergeflogen, die war fast nicht. Ich glaube, das schon smart. Ist. Ich kann nicht noch mehr tragen. Die verdorrten Hügel. Da müssen wir hin, ja. Das heißt, die vorige Dungeon können wir machen oder muss man nicht machen, wahrscheinlich. Mhm. Speerkatze, nein. Nice. Oha, oha, oha, ich bin stark. war Schwede. Wie auch immer, ich das gerade überlebt habe. haben die so viel Damage gemacht, auf <lacht> einmal Ich hab gedacht, ich hab so den ärgsten Brustpanzer, was es gibt. Oh, ich hab ja gedacht. Boah, wir fahren nochmal von nihon an, spüren her, damit wir mehr XP haben. <lacht> das sind sogar die Ratten da, die hüllen Höh springen, oder die heißen Strong. Voice. Taktisch im Kreis rennen. Aber Nein. das ist fucking. Versteh ich aber, warum muss so viel Damage noch? Wahrscheinlich bei haben wir auch wie Mount springt. Der Boostl Der Oh mein Gott. Aber so. wir mal kurz mit ihm auf, seid gegrüßt. Ich bin mehr Schiff, Captain dieses Schiffes hier. Ich steuere die Häfen des Zwillingsmeeres an und gelegentlich Königshafen im Westmark. Aber in letzter Zeit bin ich nicht gesegelt. Der Rin hat mir befohlen, für Notfälle hier verankert zu bleiben. Okay. Das heißt, man kann doch auf jeden Fall mit dem Schiff fahren. stellt ja. sich übrigens auch raus, die Leute reviven automatisch, wenn die Nacht vorbei ist. Ah, das ist nice. Das ist die Halle der Toten. Mhm. Auch in sind gefunden. der Tränke, der muss ich in mein Giertel Mais decken. Mhm. Der Gehütel wird schwer sein, ha <lacht> So 14 Tränke. Ich opfere mich hier einfach für Information Gathering. Wollen wir schon noch ein bisschen was schauen, du. Nice. Ja, wirklich. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. <lacht> Gassen spezifisch glaube ich nicht. Ich kaufe das, die Maske. Kann man ziehen, gleich. Aber ich würde gerne noch ein gutes Schild. 3K 6k Weil ja. die restlichen Lehen haben irgendwie gefühlt nicht so gute Sachen. Irgendwie ist das ich fast der das beste Ich würde das hohe Schild empfangen. <lacht> das kommt aber auch, ne oder? Bei mir kommt es auch nicht mehr. <lacht> Hast du es ausgekauft und es gibt es nicht mehr? Ich, ich nicht. Für mich ist es der erste 6k. Wie mhm. schaut denn das überhaupt aus? So kurz zum Roncher. Das ist auch schon sowas. Ach Achso, Viereck. Richtig. große quasi. Da ist eins um 8K. Wenn ich jetzt weiterklicke, ist es weg. Das ist Knochenmaschine. Okay, genau Das ist gleich Zeitbeste. Ah, die kriege ich da an. Da und da. Die kriege ich nicht so oft. Ja, und da ich wieder nicht. Nein, ich würde halt, das was du hast, das klingt echt gut. Mhm. Aua. das ist noch genommen was Anscheinend kommt es erst dann immer wieder aus die Stadt ausgegangen. Ja? Jedes Mal, wenn wir zurückkommen, sind alle Läden. Lol, da ist jetzt ein Kristallschwert drin, so haben wir gar nichts gesehen. Das kostet aber nur 6k. Ich weiß. Glaubst du, willst es kaufen? Jetzt wird auch schon geschaut. Du willst es kaufen? Ich brauche unbedingt eine gute Einhandwaffe. Hä? Eigentlich, ich brauche eigentlich unbedingt eine gute Einhandwaffe. Das ist eine Einhandwaffe, oder? Ich glaube schon. Ich hab aber kein Gold. <lacht> ich hab's jetzt gekauft. Aber ich hab jetzt gab. wie viel das schon kostet? Ich mehr als 7K, gell? 6K gesagt ich. Ja. ja, schau mal was wir da gekriegt haben. Müssen wir nachher schauen. Oha, was ist das? das? 5 bis 15 macht das. Das ist irgendwie.. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich besser. Okay. Na dann, das Video, das ist nicht nur Und ich habe jetzt die Maske, die gibt aber nur 13 Verteidigung. Okay. Das ist auch nicht gut. Hm. Hey, es war ein Flop Flop. man dann Sockel auf die Hand, ich weiß es nicht. Oder? Ich habe gerade keine Uhr weil mein Inventar da nicht geteilt ist. Ich mein, 200. Du willst nach Westen wieder reisen, glaube ich. Ach so, aber ich habe da so einen Diamant, das geht irgendwie nicht auf. So. Sure. Das war eher Flop. Ich habe eine Top-Schule geschluckt. Ich hab ein ganzes da Geld losgegeben. Ich 75 sogar. Jawohl, Lucky. So, jetzt gehen wir endlich rein da, gell? Da, nachdem wir die ganze Map da mal abgerindet haben. Aber Alex, du kannst mir antworten, Tribe of Midgards. Tribes of Midgard, Frage 2. Das qua. Kannst du mir sagen, das ist praktisch Diablo? Das stimmt, ja. Nur anders, ja. Ohne Story halt. Also ja, ja, wie soll man sagen? Ohne Questline halt. Ja, mit Quest ja genau. Lori, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. <lacht> Aber ja, stimmt. Ja, es, es ist mehr ein Survival Game als die Arrow, gebe ich zu. Ja. Ich habe auf der hindurch ich muss Ich habe so auch das Gift Ich muss den Auto nicht geht so aus hier? Ja, siehe Aber das Gift gibt mir fährt beim Gift kommt man auf einer B an ja, oder stirbt man? Das würde ich jetzt gerne wissen, gell? Ja. Ey, lass den Heal drin, bitte. Ich bin auf einer B. <lacht> Kein Schilder. <lacht> Das ist richtig, das ist Gift. Irgendwie fühle ich fühl mich jetzt stärker, und deshalb wurde ich das ganze Geld ausgeben für nichts, was ich anzumerken habe. Ja, ist ein Lappmann, finde ich damit halt besser. Gibt's eigentlich auf mehr der mehr bessere Begleiter? Da levelt mein Begleiter eigentlich mit, Wie lacht man das eigentlich hoch? Da Level 11 mein Begleiter. Da levelt mit. Mein Begleiter war Level 2, kann ich das so sagen. Wie heißt der Bobby. Das ist richtig. Ja, kaufst du den eigenen Quil? Und seltener. Ich hab' Ja? Ich hab' neue Angebot noch gar an nicht angeschaut, irgendwie. Ja, moin. Schaut das aus. Ja, yeah! Das ist ein was ich gerade gemacht Also Ich glaube, ich muss schon Schatzkrobjäger geworden. <lacht> mein Zweihandschwert ist ziemlich The strong. Ancient Trash. Hauptsache, ich äh, würde Schuld haben und renne mit dem Zweihandschwert um. <lacht> ich kann gar keinen Zweihandschwert nehmen. Nicht da? Habe <lacht> ich nicht gedacht. Ah. Der oder? Wegen der Stärke oder was? Na oder zwei a hinter kann ich nicht sagen. Ich brauch Stärke 47, das ist jetzt ziemlich früh. Gut, das ist ja... Und oben gegangen. Alter, ist <lacht> <lacht> oh, das für eine? Die habe ich vorher schon gehabt, aber die sind jetzt dazu so aufgekommen, dass sie so einen Arm haben. Ach, weglaufen. Alter, klopfen. Ich kann jetzt Torwood machen und es geht über Gegner über Was passt das? Gift. Ted, hey, was ist das eigentlich? du? Gift? Egal Wie 29er Brust, jawohl. 29? Boost. Yeah, Nein, <lacht> ja, aber was du für eine ich hab 76 oder so. Nein, das so ist ich nicht. Ja. Da kommen komm immer mehr Brust. Mumien raus. Ja, der die Brust? Das ist einfach ein Mumien-Spawner. Wir haben da so einen Luftpostschacht, wo die ganzen Mumien aufgeführt werden. Dann kommen wir nicht raus. Mhm. Wo ist der Bogi? Ja, ungefähr sowas. 48. Okay. Dann. So, was macht ihr für ein Ritual hey? Das der Ring. Ich mal wieder Ups. am Boden hier beim Eichen richtig knapp Ring. <lacht> 10% schnellere Zauberrate. Bringt das was? Nein. No. Das ist nur für Magel. Plus 1 zur Stärke. Yay. Ich bin nicht zurück. Yo, geht damit nur mal. Schau mal, ich Ha? Hast gesehen? Na. Hey, du. Das ist schon da fuck? weg? Er ist einfach auf übergegangen, kurz. Aber es sollte anscheinend lang. Ich kann nicht noch mehr tragen. Okay. Ich hab jetzt noch nichts gesehen. Ist noch vor Ord grün. Ah, vor eine leere Kreatur. Du hast so ein hier. die Spunkten auch <lacht> Tweet. Ah, in, Al in Al guter Alex Tradition. Es ist Nacht. Als er, was macht man als erstes? Erstmal ab abgeholt. <lacht> ich habe ja vom Meister gelernt. Auf weiter wir. Ring kriegt. Ich bin so ein Ringe-Fanatiker. Wenn ich den kriegen muss sofort schauen. gift Giftdauer reduziert um 25. Das ist gar nicht so bad. Aber was soll ich dafür aufgeben? An Max-Schan? Huh! Nee, Max-Schan ist zu viel um es aufzugeben, mal halt. Überleg mal, was das für ein insane Mount ist. Was jetzt wie ich den Schorn schon gewohnt. Jetzt habe ich den einen nicht mehr. Das stimmt, natürlich einen Schaden haben oder nicht. <lacht> Ey, es ist halt. Das, das Schlimme allein ist halt echt. Ripp. Es ist halt. G es ist halt giga neu, allein alle drei Eingänge zu verteidigen. Das geht wieder. Hey, Alter. Ich bin zum ersten Mal gestorben, glaube ich. Hey, wo bin ich denn? Als ob ich echt also, ich kein Holz habe, are you kidding Der me? Stadt. Hey, wir haben aber noch die ganzen Items. Wie, kann ich das? Wie hat man kein Holz? Ich meine, außer, außer dadurch, dass man ähm, alleine spielt und gestorben ist, aber... So, jetzt damit... Na. No. Kannst hast du ein Board, Philipp? Ja. So. Support benutzt, Komm ich da hin, Leute, dass ich ja... Schon? Ja. Ey, und ich glaube, wenn ich das richtig sehe, das wichtigste Early-Game-Gebiet ist das, wo die kleinen Viecher rumrennen. Hey, okay, komm ich hin, Alter. Weil da kann man ja, Silber hast... farmen, die droppen kleine Knochen. Das braucht man für eigentlich alle Level-2-Dinger. Der No-Death-Run ist Geschichte. So oh. das hat wieder da überwonnen hittet. So also der das Problem hat es nicht. Ich bin in meiner ersten Minute glaube ich schon zweimal draufgegangen. Hm. So, also wir müssen jetzt da uh, bei den Hallen der Toten eigentlich den Schlüssel, also den Würfel finden, actually. Ja, so ist der Plan. Mag ich für immer so viel Damage. Und dann vergiften auch noch. Ich sagst du es siehst du musst von Akt 1 an Tränke Horten Horten ja Ich hab aber keinen einzigen Trank mehr Hä? Was Opi? der OP? jedes Mal die Horten Ich weiß ja nicht Jetzt liegen wir so voll und voll Jo eh, der Officer broken Laurie bin nicht reicher. ich Reicher, warum nicht? <laughs> Faust hin, warum nicht? <lacht> so schüt Ah ja <lacht> Ich hab sie auf das um 6000k So viel es nicht, aber Ja yeah, wohl Ich will mich da behalten, 1 bis 5 flitschern, klingt gar nicht so blöd. <lacht> das kann man irgendwie so gegenstatt machen, aber ich habe ihn keinen. Ja moin, Giftehammer. Ja man hat eigentlich eh immer Schnurrtränke. Irgendwie hat man schnell wieder keine Tränke. Ja, man tränke ultra viel Platz. Hm. Das ist gut. Wahnsinn. Irgendwie von uns zwei macht Gier blitzschauen. Was macht der? Blitzschaden kommt bevor, macht der von uns. I, yeah. Ich bin's nicht, ich hab noch gar kein Element. Hä? Äh. Hä? <lacht> <lacht> oh, ich war das Spiel schwer. <lacht> ja, das stimmt. Aber <lacht> <lacht> oh, ich, ich sag mal so, auf Level 1 war das Spiel ganz schön tricky. Level 2 ist es dann gegangen. Was sagt du? Ok, der 1 einfach durchspielen, der 1, kommt easy. Ich bin überladen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Oh. Ja, also, zu zweit braucht du so viel weniger Tränke witzigerweise. als er wenn angeht. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich bin überladen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Er ja, mal immer weiter rennt und dann vom nächsten Raum schon in den nächsten Monster kommen. Level up mit sicher Ich muss den jetzt mal ausprobieren, das hilft nichts. Also 3, 4. Was sagst du denn zu dem da? Sehr gut. Direkt. Ja. Oh mein Gott, wenn der das jetzt gerade macht, was ich mir denke. Ich hab Glück, dass auf bin Du? Ja. Könnt ihr das? Kriegst du den Hilder? Der ist broken? Kannst noch warten? Weiß ich nicht, aber wenn ihr 4 so, Druck passiert und was? Achso, ich das falsche Straßendruck jetzt. Ah, siehst du, jede 2 Sekunden ist das eigentlich. Das ist broken, weißt du warum? Was ist das? Reduziert die Taufen, Gifte und Flüche. Und wir haben plus 9 Heil Heilung alle 2 Sekunden. Die Dauer ist aus irgendeinem Grund um 39% reduziert, weil da kriegen wir nur plus 9, aber ich glaube dafür pro Sekunde. Glaube aber das Ding ist auf Stufe 1 und kostet nur Mana. Ich kann so mal dumm wie ein hier. Eigentlich müsste ich mal zurücksetzen und mal schauen, wie geil es ist, wenn ich den auf Max mache, hm. weil das zurückblockieren. Kommt mir irgendwie gar nicht mehr ganz so broken vor wie am Anfang. Hm. ja Keine Ahnung warum eigentlich nicht. Ich kann nicht noch mehr tragen. Als wie die versuchte da Aber ah, das ist halt, ich bin jetzt so bärma fool immer. Aber ah, es war jetzt auch nicht so viel Monster jetzt. Oh, haus ist das? Ist das der Würfel? Oh, dahin. Uh. Oh, der Felsen. Jetzt wird diese Fernkörper-Tag eigentlich ganz fein. Alter, ich hab glaube richtig grob Runen und Rhymes mitgebracht. Ich hab halt drei Runen, die mir je 30% geben, bei meinen Angriffen so ein Energieball vault zu spielen, Das ist halt <lacht> Nice. Truhe. <lacht> du hast doch Würfel drinnen. Ja, moin. Ich hab die... Dungeon geschafft.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 Mal zurück. Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Ablaut 2 gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Servus.